Treue Todesser, ich habe mitbekommen, dass Harry Potter Go starten soll. Ich befürworte das wirklich sehr. Ich meine, es ist natürlich klar, dass Harry Potter endlich verschwinden soll, aber es ist echt gut, dass das mal jemand ausspricht. Eine Kampagne, nur dafür, dass Harry Potter unsere Reihen verlässt. Das ist doch mal etwas Schönes. Ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich schon wirklich sehr. Natürlich fragt ihr euch jetzt auch. Wäre es nicht besser, wenn diese missgebildete Kreation von Abfall stirbt? Ja, natürlich wäre das besser. Aber das ist ja schon einmal ein Anfang. Ich denke, wenn genug Leute mitmachen, können wir es auch dazu verändern, dass Harry Potter stirbt. Das wäre echt amüsant. Aber das schaffen wir auch noch, da bin ich mir sicher. Außerdem ist er ja schon sowieso so gut wie tot. Ich meine, er ist beinahe hässlicher als Dambaldon. Und der ist ja wie im letzten Video schon erwähnt an Hässlichkeit gestorben. Von daher fehlt da nicht mehr viel. Übrigens habe ich eine Theorie aufgestellt, ich glaube, Hakrit ist der Weihnachtsmann. Ich meine, er ist fett, hässlich. Habe ich schon hässlich gesagt. Und hässlich ist er auch noch. Also halt, dass der Weihnachtsmann Hakrit in Zukunft ist. Na ja, aber ich komme ja schon ganz vom Thema ab. Wenn Harry Potter durch Harry Potter Go geht, hoffe ich er geht nach Asgabang. So wie sein hässlicher Onkel Sirius. Als ich dem Mal begegnet bin, habe ich ihn mit einem Straßenpenner verwechselt. Tja, so ist das nun mal manchmal. Ciao und wenn ihr Schlammblüter seht, bringt sie qualvoll um. Sie haben es verdient. Abonniert mich sous